Sie sind immer schon an der Immobilienbranche interessiert. Sie wollten immer schon wissen, was Immobilienmakeln wirklich bedeutet. Remax lädt Sie gerne ein, hier einmal einen Blick hinter die Kulissen zu machen. Wenn Sie motiviert sind, sich mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen, wenn Sie bereit sind, neue Strategien, neues Know-how zu erlernen, wenn Sie auch nicht scheuen, eine tolle Chance für eine berufliche Veränderung in Angriff zu nehmen, idealerweise mit Vertriebserfahrung, dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Die nächste Chance, hier mehr Informationen zu bekommen, haben Sie zu diesem Termin. Alle weiteren Termine in der Zukunft finden Sie unter www.remax.de/karriereabend. Wir freuen uns schon sehr, Sie persönlich kennenzulernen.